Ich bin Peggy Sillop, ich bin die Projektmanagerin und Initiatorin von Hear How You Like to Hear, ein Citizen Science-Projekt, das seit 2017 am Fraunhofer EDMT Oldenburg läuft. Und ähm, ja, ich habe hier meinen ersten Podcast-Gast, Helga Fellreuen, ähm, die ist mir schon aufgefallen durch einen Talk am 8, auf dem 28. C3, dem 28. Chaos Communication Kongress ähm, vor sechs Jahren, nämlich weil sie sich sehr äh, engagiert für selbstbestimmtes Hören. Genau, also springen wir direkt aufs Thema. Liebe Helga, erzähl doch mal so ein bisschen, was dein Background ist und was dich dazu gebracht hat, diesen Talk zu halten, warum du selbstbestimmtes Hören so wichtig findest und um was es da jetzt erstmal ging. Ja, hallo. Erstmal vielen Dank für die Einladung zu diesem Gespräch. Ich habe dein Projekt sehr interessiert verfolgt und was deine Frage zu meinem Background angeht, in meinem täglichen Leben bin ich Entwicklerin bei Google und ähm, habe aber ein, äh, eine Hörbehinderung, also einen Hörverlust, und ähm, trage seit zehn Jahren Hörgeräte. Und so als jemand, der aus der Technik kommt, habe ich dann irgendwie festgestellt, ja, da kann man ja wirklich nicht viel machen so als Benutzer, man kann nicht viel einstellen. Und das hat mich halt äh, ein wenig frustriert und dann habe ich halt ein bisschen recherchiert, was es so gibt, was, was was geht und was nicht geht. Und da bin ich dann halt irgendwann zu diesem Talk gekommen, den ich gehalten habe. Okay, und ähm, warum findest du das bestimmt bisher so wichtig? Also ich muss sagen, ich finde generell... Ähm, wichtig, dass, wenn man technische Geräte kauft, dass man als Benutzer noch eine gewisse Kontrolle darüber hat. Also ich finde auch zum Beispiel, dass man sie reparieren dürfen sollte. Also wenn mein Toaster kaputt geht, möchte ich den auch selber zusammenlöten können. Oder ich möchte die, die, die Firmware von meinem Router ändern können, wenn ich, das, wenn ich das möchte, ohne dass ich jetzt die Garantie verletze. Und bei Hörgeräten ist es dann nochmal umso schlimmer, weil das sind Geräte, die ich den ganzen Tag trage und die sehr signifikant einen Einfluss darauf haben, auf mein Leben haben. Und wenn ich da irgendwie äh, nur irgendwie, keine Ahnung, höchstens zwei Buttons habe, die ich drücken kann, fühle ich mich da besonders als technisch basierter Benutzer ein wenig benachteiligt, weil ich denke mir, man kann den Benutzern schon ein bisschen mehr zutrauen als das. Also ich habe ja auch Autofahren gelernt, was auch deutlich mehr Knöpfe hat und ähm, das darf ich auch. Und warum darf ich denn nicht so viele Dinge an meinem Hörgerät einstellen? Achso, ab Du siehst eigentlich jetzt gar nicht benachteiligt an, guck mal, ich habe hier voll die, die fetten Teile auf dem Ohr und wenn ich das richtig verstehe, du, du hast ja gar keinen Kopfhörer, wie kommst du den klar? Ja, ähm <lacht> das ist eine Neuerung, ich habe nämlich erst im Dezember neue Hörgeräte bekommen und erst in den letzten Jahren gab es Hörgeräte, die Bluetooth direkt können, das heißt also ich kann meine Hörgeräte wie ein Bluetooth-Headset mit meinem Laptop verbinden. Das cool. hat Vor- und Nachteile. Ich finde es total klasse, weil ich tatsächlich, vorher musste man immer irgendwelche extra Adapter sich um den Hals schnallen, die hatte man natürlich nie an, wenn man angerufen wurde und die sind auch irgendwie klobig und bleiben an der Jacke hängen und, ähm, und jetzt gibt es halt ein paar Geräte, noch nicht viele. Die das auf dem Markt, die das so können. Und ich muss sagen, das hat tatsächlich sehr viel verändert in meinem Leben. Also, seither höre ich viel mehr Hörbücher und Hörspiele, zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit, mhm. wo ich vorher viel zu faul war, das, diesen Adapter anzuziehen. Und äh, ja, ich äh, jetzt denke ich auch so ein bisschen, das hat tatsächlich, wo man einen Vorteil hat gegenüber den Menschen, die äh, hören können. Ja. ja, ich meine, es gibt ja inzwischen auch äh, True Wireless äh, Hearables, also. Ähm habe ich jetzt halt noch nicht, aber das ist auf jeden Fall Next Generation. Kann man wieder extra diskutieren. Ähm, so, äh, ich wollte ganz gerne also in, in dem Projekt, äh, zu dem ich forsche, da geht es ja irgendwie genau um diesen Schnittpunkt. Also jetzt bin ich quasi, ich hinke quasi deiner Technik hinterher so. Also äh, ich habe jetzt ein Hearable äh, an, also einen Kopfhörer. Ähm, ich wollte einfach mit dir auch nochmal drüber reden. Also nochmal so ein bisschen heraus äh, diskutieren, wo sind denn eigentlich so Überschneidungspunkte oder wo gibt es vielleicht auch gemeinsame Interessen zwischen Leuten, die einfach Hilfs äh, tragen, also irgendwelche elektronischen Geräte zum Hören und äh, dir, was du sagst, äh, also wo du ein, ähm, eine Hörhilfe tragen musst, aber durchaus irgendwie die auch trägst wie jeder andere, der irgendwie ein Bluetooth-Headset trägt. Also Im Moment eigentlich sogar besser drauf als ich. Ähm, ich habe ja da in diesem Zusammenhang eine, eine Online-Umfrage gestartet, wo 600 Leute teilgenommen haben, also die ähm, Umfrageergebnisse, der arbeiten wir gerade haben, die gibt es demnächst hier äh, in der Umgebung bestimmt auch, wo, der, wo dieser Podcast auf den gleichen Zeiten, wo der Podcast veröffentlicht wird. Ähm, ich wollte ganz gerne mit dir auch nochmal die Fragen durchsprechen, die wir in, dem, in, dem, ähm, in der Online-Umfrage gesprochen haben, gefragt haben, ähm, mhm. so als Einstieg mal. Und zwar ähm, jetzt abgesehen jetzt von diesem coolen Feature, dass du irgendwie dich mit Bluetooth connecten kannst, ähm, äh, das uns ja jetzt gerade sehr hilft, äh, würde ich dich fragen wollte, in welche Situation, welche Hörsituationen findest du für dich besonders schwierig als äh, Mensch mit Höheinschränkungen? Also am schwierigsten finde ich immer noch so Situationen, wo man ähm, sich mit Leuten unterhält, aber sehr viel Hintergrundgeräusche sind. Also Restaurants, Kantine, ähm, sowas. Das war auch der Grund, ich habe ja erst vor zehn Jahren Hörgeräte bekommen. Das war auch so die ersten Situationen, wo ich das gemerkt habe, dass, dass ich da schlechter höre als die anderen. Und das ist auch immer doch das, was, was so, ich sag mal, von den Einstellungen der Hörgeräte am längsten dauert, bis das perfekt äh, sitzt. Und ähm, Genau, das ist eine Sache. Die andere Sache, die ich da nennen würde, wäre halt Telefonieren, weil ich habe mir tatsächlich irgendwann angewöhnt, mehr oder weniger bewusst von den Lippen zu lesen. Und natürlich, wenn man dann telefoniert, hat man die Möglichkeit nicht. Und ähm, da ist es halt, dann bin ich dann auch umso mehr auf guten Audio-Stream angewiesen, um Telefonate führen zu können. Hm. Ja, das habe ich auch so eine Tendenz, habe ich auch bei äh, anderen äh, äh, rausgelesen. Also was verstehen mit Hintergrundgeräuschen ist ein größeres Problem und das ist auch das erste, die erste Situation, wo man feststellt, dass irgendwas <lacht> nicht stimmt. Ähm, hast du denn eigentlich, wenn du jetzt äh, frei bestimmen könntest, was äh, dein Hörbel also dein Hörgerät, whatever, äh, äh, worauf, was das, auf welche Ereignisse hinweisen könnte, was würde was würd dich dann interessieren? Also Telefonie interessiert dich auf jeden Fall. Was würde dich noch interessieren? Äh, ja, ich habe auch in dem Fragebogen so die Beispiele gehört. Ich muss sagen, die meisten Sachen so wie irgendwie Verkehrsmeldungen oder so, die interessieren mich jetzt nicht so sehr. Ich glaube, äh, in heutigen Zeiten fände ich sowas wie so ein Abstandsmesser ganz gut. Jemand, der zu nah dran ist, <lacht> dass es mich warnt. Ach so, ja, ähm, Warnung bei äh, die, genau, okay. Und... Ähm, ich meine, das brauche ich jetzt selber nicht, aber ich dachte mir, dass das eigentlich für so medizinische Sachen vielleicht interessant wäre. Also wenn man zum Beispiel Diabetiker ist, das ist dass man so einen Warnton bekommt, wenn, wenn der Zucker abfällt oder irgendwie sowas. Ach so, ja. Das äh, brauche ich jetzt persönlich ja. nicht, aber ich, wenn ich sowas hätte, wäre ich dafür dankbar, glaube ich, wenn das ging. Ja. Ja, okay, wir brauchen noch ein paar mehr Sensoren, glaube ich, an den Hörgeräten. Also ja, das kann man. Abstandssensoren, äh, naja, äh, die sensoren Das kann ja auch vom Handy und... irgendwie kommen. <lacht> okay, äh, ja, lass uns drüber nachdenken. Ähm, mal, äh, in welchen Situationen verbessert dein Hörgerät eigentlich am besten deine Hörfähigkeit? Du hast gerade schon erwähnt, dass es besonders schwierig ist, äh, Sprachverstehen äh, mit noisy Background, ne? Äh, aber genau. Da hast du eine deutliche Verbesserung, aber gibt es auch noch andere Situationen, wo du dann besser hören kannst? Also, ich, ähm, also das, ist, das ist zumindest die, wo ich immer am meisten drauf poche, dass mein Akustiker das ordentlich einstellt und das ist irgendwie so das Schwierigste. Ähm, ich ich meine, wenn, wenn das halt funktioniert, dann gehen generell Sprachsituationen gut, auch wenn es ja nur einer ist, mit dem ich rede oder eine Gruppe. Also das ist halt, wenn, wenn man versucht, das ordentlich einzustellen, dann, dann gehen die anderen Sachen auch ganz gut. Was ich dann auch immer noch ganz gerne habe, aber als extra Programm, ist halt tatsächlich was für den Musikgenuss. Also das geht ja so ein bisschen entgegen der Sprachverständlichkeit. Also bei der Sprachverständlichkeit mhm. machen Hörgeräte ja ganz viele Filter und was weiß ich nicht alles. Während man bei der Musik möglichst ungefiltert die Frequenzen hören will. und ähm, deshalb muss man sich dazwischen zwei Programmen entscheiden, aber da ich auch noch, immer noch gerne auf Konzerte gehe und Musik höre, ähm, frage ich meinen Akustiker da auch immer, dass er das, das Musikprogramm gut einstellt. Okay, und äh, kannst du dich denn eigentlich noch erinnern, wie sich Musik angehört hat, als du sie noch hören konntest? konntest? Äh, ja, schon, glaube ich. <lacht> Wird natürlich immer schwieriger, das zu vergleichen. Ähm, also ich merke halt schon manche Sachen, ähm, ja. dass, also ich glaube, ich mag manche Musik jetzt lieber oder nicht so lieb, je nachdem wie viel Bässe da drin sind, ja, weil ich die hohen Töne halt nicht so gut höre. Ähm, mhm. Ich merke auch, dass, dass Musik, die ich vor zehn Jahren schon mochte, dass ich die immer noch mag. Egal wie sich sie anhört, einfach weil mein Gehirn das halt äh, weiß. Äh, und ich finde es zum Beispiel schwieriger, neue Musik zu, so kennenzulernen und dann lieben zu lernen. Also tatsächlich so, braucht es ein bisschen länger, bis ich, bis ich wieder was Neues lerne. Also ich weiß nicht, ob das mit dem Alter zusammenhängt, dass man irgendwie als Teenager der Musikgeschmack geprägt wird und danach nicht mehr so ganz. Also mir sagen auch Leute, die gut hören, dass sie trotzdem immer noch das hören, was in den 90ern lief oder so. Aber ähm, ich merke da so ein bisschen einen anderen, ja, ein bisschen, ein bisschen anderen Musikgeschmack vielleicht. Und ich weiß nicht, ob es mit dem Hörverlust zusammenhängt oder einfach so gekommen ist. Keine Ahnung. Ja, also meine Tochter ist Teenager und die hört Musik so seit äh, ab 50er bis äh, spätestens 80er. Also äh, das, ist, das ist schwer auseinanderzuhalten auf jeden Fall. Ähm, aber wie, wie war das eigentlich bei dir? Ähm? Hat, war das so ein schleichender Hörverlust oder ist das auf einmal eingetreten? Apropos äh, vor zehn Jahren oder so, weil wusste ich gar nicht, dass es jetzt zehn Jahre bei der Herr ist. Also bei mir war das schleichend, also ich hatte nicht irgendwie so einen abrupten Hörverlust, so einen Hörsturz oder so, sondern ich habe einfach so, da war ich so Ende des Studiums, gemerkt, so hm, mhm. immer wenn ich in der Kantine sitze, meine Kollegen können sich irgendwie unterhalten und ich nicht und, ähm, und ich, ich weiß auch bis heute nicht, woran es liegt. Also ähm, ich habe so von der Hörkurve her so das typische, eines Altershörverlustes, ähm, also die hohen Frequenzen mehr als die äh, Tiefen und äh, ob ich jetzt zu viel Musik gehört habe oder nicht, ähm, weiß ich nicht oder ähm, in meiner Familie gibt es jetzt auch nicht wirklich äh, viele Leute, die nicht gut hören können. Also eigentlich mhm. ist es immer noch undiagnostiziert. Ach so, okay. Ja, aber irgendwann hast du dich dann entschlossen, okay, jetzt geht nicht mehr. Was war das für ein Punkt, als du dich da entschlossen hast? Also irgendwann habe ich halt gemerkt, so ja, nee, irgendwie, ich vermeide mittlerweile soziale Veranstaltungen, wenn, wenn zum Beispiel, wenn ich das Restaurant kenne und das besonders schlecht ist von der Akustik, besonders viel halt, dass ich dann eher ja. weniger Bock hatte mitzugehen. Und dann dachte ich, nee, es kann doch nicht sein, das ist ein. Effekt auf mein soziales Leben hat und dann bin ich halt tatsächlich mal zum HNO-Arzt und äh, hatte dann, also damals war das halt dann noch ganz, ganz wenig, aber ähm, es ist auch eigentlich ganz gut, wenn man früh ähm, ein Hörgerät bekommt, weil tatsächlich man das Gehirn ja wirklich die Sachen, die man nicht mehr hört, vergisst und je später man dann ein Hörgerät bekommt, desto schwieriger ist es, sich dran zu gewöhnen und von daher hatte ich, hatte ich da irgendwie von alleine die Einsicht, okay, ich ist halt so, jetzt nehme ich das halt hin und äh, kriege dann halt ein Hörgerät. Okay und ähm, wie zufrieden bist du denn jetzt mit deinem Hörgerät? Ist das jetzt perfekt für dich und alles tutti oder? Äh, ich muss sagen, hättest du mich vor einem Jahr gefragt, da würde ich sagen, nee, auf jeden Fall nicht alles super, also da war ich echt noch, ja. auch noch oft frustriert von ähm, Situationen mit lautem Restaurant, lauter, lauter Club oder was weiß ich, ähm, jetzt meine neuen Hörgeräte muss ich sagen, da bin ich schon sehr begeistert, also die sind auch noch nicht 100%, Prozent. also ähm, da geht noch was, Also aber ich würde sagen, die meiste Zeit bin ich so bei 80, 90%, Prozent. also da merke ich nicht mehr so viel Nachteil gegenüber Leuten, die gut hören können. Und es gibt manchmal sogar Situationen, wo ich denke, dass, ich das, dass es mir mehr, mehr hilft. Also ich habe auch schon in Restaurants gesessen und dann oh, habe wow. so eine App, äh, so eine App mein, für mein Hörgerät. Da kann ich extra ein Restaurantprogramm anmachen. Und auf einmal geht der Hintergrund weg und ich höre nur noch die Leute, die am Tisch sitzen. Und ich saß da halt total entspannt und meine Freunde fingen wow. halt an, sich so nach vorne zu beugen. Und, äh, und da habe ich gemerkt, so, okay, vielleicht Aha. haben wir diesen Punkt, <lacht> dass zufällig genau die Parameter stimmten, dass das halt in dem Restaurant sehr gut geklappt hat. Und so Momente habe ich seit mit den neuen Hörgeräten immer mehr. Ähm, wobei, ja, und da würde ich halt sagen, ja, schon cool. Also da merke ich, ähm, es ist fast da. das hört sich echt cool an. Und was war das, was jetzt vor sechs Jahren äh, noch so viel anders oder schlechter war, was jetzt irgendwie sich so gebessert hat? Um, also ich hatte meine allerersten Hörgeräte zum Beispiel, um, also es hängt zum Beispiel sehr viel vom Talent des Akustikers ab, wie gut die angepasst sind. Also das muss man echt nicht unterschätzen und ich glaube, um, ich habe, Einfach ein bisschen Pech gehabt, also die ersten Hörgeräte, die ich bekommen habe, die waren nicht so richtig gut angepasst und dann, dann hast du halt oft nicht das Gefühl, dass sie dir viel helfen in so einer Situation im Restaurant und dann ist es eher anstrengend und ähm, dann, ja, dann ist es auch so Sachen, es, die können zu laut eingestellt sein, also dann ist es irgendwann unangenehm und das stresst dann auch wieder und da gibt es halt sehr, sehr viele Facetten und, und Hören ist halt nicht einfach nur drei Knöpfe und dann ist es gut, sondern es ist halt kompliziert und ähm, so ein Akustiker, der ein guter Akustiker kriegt das super hin und ein schlechter halt nicht und ich glaube, ich hatte am Anfang halt echt ein bisschen Pech. Und dazu kam noch, dass äh, mein Hören auch am Anfang ein bisschen schneller schlechter geworden ist, sodass die ersten Hörgeräte, die ich bekommen habe, die habe ich auch nur drei Jahre gehabt. Und eigentlich hat man Hörgeräte immer über mhm. sechs Jahre. Und tatsächlich ist es dann so viel schlechter geworden, dass ich dann mehr, mehr Leistung brauchte quasi von der von der Hardware her und mhm. dann schneller neue bekommen. Mhm. Mhm. Und ähm, grundsätzlich, ähm, wie wichtig ist dir die Unsichtbarkeit? von Hörgeräten. Also mir geht es ja auch so, ich habe selber eine kleine Hörschwäche, und ich bin so an der Schwelle zu dem, dass ich denke, okay, also eigentlich weiß möchte die Situation äh, würde mir ein Hörgerät äh, schon was bringen, da bin ich noch nicht ganz dazu aufgeracht, ähm, aber ich kriege immer wieder Werbung, äh, unsichtbares Hörgerät und so weiter. Wie, äh, wie geht es dir damit? Ist dir es das wichtig, dass ein äh, Hörgerät unsichtbar ist? Äh, nee, ich, mir ist es überhaupt nicht wichtig, im Gegenteil, ich finde eigentlich, sie sollten sichtbarer sein und ähm, ich habe auch ein bisschen Kontakt zu Hörgerätefirmen gehabt nach dem Talk, den ich gehalten habe und die haben mir immer gesagt, ja, aber unsere Marktforschung sagt, die Leute wollen immer unsichtbare Geräte, also insbesondere die älteren Leute, weil das dann halt so ein Zeichen des Altwerdens ist. Und ich habe aber so ein bisschen den Eindruck, dass, dass sie es halt übertreiben. Also ja, vielleicht vor 20 Jahren waren die auch groß und klobig. Und da hat man eher den Wunsch gehabt, dass es nicht ganz so schlimm aussieht. Aber mittlerweile sind die so klein, dass, es, dass man sie wirklich nicht mehr sieht. Und da finde ich halt, sie sollten lieber mehr Leistung reinstecken oder mehr Features, mehr Antennen, was weiß ich. Ja. Und eine andere Sache, die ich auch so im Umgang mit hörenden Menschen sehe, dass es ist ja Trotzdem, auch selbst wenn man Hörgeräte hat, die gut eingestellt sind, ist es immer noch hilfreich, wenn die Leute das wissen und ein bisschen darauf eingehen. Also ich, ich, ich habe auch was davon, wenn meine Kollegen wissen, ah, die Helga liest von den Lippen ab, also drehe ich mich zu ihr, wenn ich mit ihr rede oder ich ja. gucke, dass, dass die Lichtverhältnisse gut sind. oder. Ich fange nicht an zu nuscheln oder rede hinter meinem Monitor, sodass ich die Lippen nicht sehen kann. Das heißt also, mhm. wenn, wenn man die sehen kann, können Leute Rücksicht auf einen nehmen. Und ähm, ich finde halt, je, je unsichtbarer sie sind, desto schwerer ist es natürlich für die Umgebung, sich daran zu erinnern. Und von daher mhm. finde ich eigentlich, ähm, die könnten auch knallerot sein oder so. Also ich habe auch nie diese diese Haarfarben, farbenden Farben oder Hautfarben genommen. Also meine Hörgeräte mhm. sind schwarz, einfach weil ich schwarz eine coole Farbe. <lacht> und von daher, ich finde halt, es ist auch, also mal von, gerade wenn man als junger Mensch Hörgeräte bekommt, dann, dann ist es ja, ich denke jetzt nicht, dass ich alt bin, nur weil ich jetzt Hörgeräte habe. Und wenn mir, ja dieses Altersstigma, finde ich, sollte man da so ein bisschen ablegen und vor allem finde ich, eigentlich sind es halt, ist es halt sehr interessante Technologie und es sind sehr, also wenn, wenn man Technik begeistert ist, dann muss man eigentlich begeistert sein von Hörgeräten, die auf so kleinem Raum so viel leisten und ich finde, das kann man auch ruhig mal zur Schau stellen. Also meine letzten Hörgeräte, da gab es die Option, transparente äh, Hüllen zu haben. Also man konnte dann wirklich jeden Chip und jedes Kabel da drin sehen. und ist okay, so ein bisschen die dann, okay. so. Genau, so und bisschen. die fand ich total klasse. Also ich habe mir das genommen, weil, weil ich finde, man soll die technik da auch ein bisschen zelebrieren quasi naja ja, cool <lacht> äh, ja ich, also ich kann verraten von der online umfrage äh, dass äh, das waren äh, 600 leute davon 250 die hörgeräte tragen die anderen nicht äh, bei dieser frage äh, wie wichtig ist ja die unsichtbarkeit des hörgeräts haben die äh, auf einer skala von 1 bis 10 äh, haben die die hörgeräte tragen eigentlich also nahezu alle gesagt, das ist mir eigentlich nicht so wichtig und ich kann mir das gut vorstellen, es als modisches Accessoire zu tragen und eigentlich die anderen, die keine Hörgeräte haben, mit einem etwas größeren Anteil auch von ähm, jüngeren Leuten, die hatten da nicht so eine eindeutige Aussage, mhm. also es ist äh, anscheinend noch so, also wenn du sowieso ein Hörgerät trägst und andere Leute mit Bluetooth oder anderen Earbuds und was durch die Gegend laufen siehst, dann hast du äh, sowieso... Ähm, denke ich einen anderen Bezug dazu, als wenn du noch keine trägst und dann eventuell noch Angst vor der Stigmatisierung hast. Das ist meine mm. Interpretation, kann auch anders das sein. Ist, also ich kann mir auch vorstellen, dass deshalb die Werbung ein bisschen in die Richtung geht, so gerade für die Leute, die noch keins haben, aber ich, sobald man welche hat, merkt man eigentlich, dass andere Dinge wichtiger sind. Also zum Beispiel, ich hatte jetzt ähm, Hörgeräte getestet, die aufladbar waren, also mit Akku, die musste man über, mm. über Nacht laden, aber die hatten nur 20 Stunden Zeit dann, also man konnte dann 20 Stunden hören und dann musste man sie wieder laden und mhm. äh, aber wenn man Bluetooth benutzte, dann, das hat viel Strom gezogen, dann wurden aus diesen 20 Stunden auf einmal mal 16 oder 15 mhm. was aber zu wenig für meinen Tag ist, also wenn ich mal irgendwie morgens zur Arbeit gehe und abends noch mal irgendwie auf eine Veranstaltung, dann dann reicht die Zeit halt nicht. Und ähm, dabei waren die Geräte so klein, wo ich mir dachte, da hättet ihr noch irgendwie so einen Zentimeter Akku dran bauen können. Okay. Das, das wäre völlig ungenutzter Platz hinter meinem Ohr eigentlich. Und dafür hätte ich dafür könnte ich Bluetooth und Akku äh, also äh, für die Umwelt was tun und hätte trotzdem alle Möglichkeiten, einen normalen Tag zu überstehen. Und leider gibt es ja. das aber nicht. Also die haben dann lieber die Akkuzeit verringert, und, um die Größe zu klein zu halten. Aber mhm. ich hätte genau das Gegenteil gekauft. Okay. Ja, nachvollziehbar auf jeden Fall. Ähm, genau, diese Bluetooth-Geschichten, die ziehen relativ viel Energie, habe ich auch mitgekriegt. So, okay. Äh, für dich ist eigentlich daher grundsätzlich äh, auch ganz normal ein Hörgerät als rotisches zu tragen, hast du ja eigentlich auch schon gesagt. So. Ähm, okay. Das waren jetzt mal die Fragen, die ich alle gefragt habe. Jetzt kommen wir mal zu den ich nur ich frage. Ähm, <lacht> äh, warte, warte, warte. Was war das? Ah ja. Ähm, genau, das letzte Hörgerät, was war das, irgendwie das, was dich am meisten irgendwie so gerockt hast, warum du genau dieses Hörgerät gekauft hast? Also ich habe. Ähm also ich wollte erst eine gute Sprachverständlichkeit, das bieten die aber die Großen mittlerweile alle. Das ist halt irgendwie schwierig, dann den einen von dem anderen abzugrenzen. Mhm. Und tatsächlich war das zweitgrößte Kriterium, ich will Bluetooth ohne irgendwelche Adapter, die mit meinem Android-Telefon <lacht> funktionieren. Und da gab es genau zwei auf dem Markt Ende des letzten Jahres. Das war ein Gerät von Phonak und eins von Resound, die habe ich dann beide getestet. Und äh, das von Resound hat mit, mit meinem Telefon nicht funktioniert. Und dann war die Wahl halt klar. Okay. Also einfach mit Smartphone irgendwie möglichst viel einstellen können das, und Bluetooth haben und irgendwie ähm, telefonieren, guten Sound zum äh, Sprechen, aber auch äh, Musik zu hören, so, das ist irgendwie für dich auf jeden Fall das Wichtigste, oder? Genau. Und äh, ich muss auch einen Punkt, die haben jetzt, viele haben mittlerweile eine App, mit der man per Handy dann zumindest Sachen einstellen kann. Ähm, die, die können jetzt alle noch nicht so viel. Also man merkt so ein bisschen, dass das App-Business äh, noch nicht so ganz äh, in der Hörgeräteindustrie angekommen ist. Also ich hoffe, da kommen noch mehr Einstellungsmöglichkeiten. Aber das ist schon mal funktioniert und geht. Das ist nicht schon mal gut. Und ähm, genau. Ansonsten äh, eine Sache, die ich auch noch nutze, die so ein bisschen die Wahl einschränkt, es gibt ja Induktionsschleifen, also zum Beispiel im Theater oder in, in öffentlichen Veranstaltungsräumen sind die im Boden verlegt und wenn man da ein bestimmtes Programm hat, da braucht man eine bestimmte Antenne für, da kriegt man den Ton dann direkt auf die Ohren, also wenn man zum Beispiel in der Oper sitzt oder so. Und mein Arbeitgeber hat das in ein paar Meetingräumen installiert für Videokonferenzen und dafür nutze ich tatsächlich auch diese Antenne. Und da muss man mittlerweile, weil es so ein bisschen aus der Mode kommt jetzt mit Bluetooth, wenn man ein Hörgerät kauft, schon nachfragen, dass man das haben will. Und das war halt auch noch ein Kriterium. Okay, aber das ist ja eine alte Technik, Also mit der T-Spule quasi da nochmal reinzuhören. Und das ist immer noch cool, ja. Also Beats immer noch irgendwie Noise Canceling oder so. Also. Ähm, bringt einen besseren Sound als äh, das Hörgerät jetzt quasi, obwohl das jetzt Top of the Pop ist. Ja. Wenn du da, ja? Wow. Also ja. schon einfach, weil, weil wenn, wenn ich jetzt in der Videokonferenz ist, und dann kommt der Sound aus so ein paar Speakern zwei Meter weg von mir, dann das ist immer noch schlechter, als wenn ich es direkt auf die Ohren fange. wow. Also das ist also spannend, weil ne? also gewisse quasi Techniken sich einfach ewig halten funktioniert ja letztendlich wie ein, wie ein Radio, ne? Also du kriegst quasi das, was in Mikro gesprochen wird, kriegst du direkt auf die Ohren. Äh, und ähm, ja, ich habe es hab übrigens mal probiert in so einem mhm. äh, so experimentellen Versuch, habe einfach irgendwie eine ne Schleife um, um den Tisch rum, also einfach eine Drahtschleife ähm, um den Tisch rumgelegt mhm. und da eine Spule reingehalten und äh, <lacht> mit einem MP3-Player einen Sound auf die Drahtschleife gelegt und äh, mit die Spule an eine Aktivbox gehängt, so und man konnte was hören. Also funktioniert. Also, super einfach, also ich mein, aber ähm, Das Schöne daran ist halt auch, dass es ähm, äh, unabhängig von dem Hersteller der Hörgeräte ist. Also das finde ich eigentlich ein bisschen schade, dass viele dieser Bluetooth-Lösungen oder äh, also äh, Irgendwo, es gibt auch schon andere Wireless-Lösungen, FM-Transmitter und so, das sind die oft nur kompatibel zwischen, von einem, ähm, von einem Hersteller für, zu den Accessoires des gleichen Herstellers ist, aber Induktionsschleifen, das ist halt universelle Technik, das heißt also, äh, wenn man das halt irgendwo hinbauen will, dann können auch alle das benutzen, egal ob die jetzt irgendwie Siemens oder Phonak oder was auch immer auf den Ohren haben. Und dann den, den Sound der erhalten hast du da die Möglichkeit, noch irgendwas einzustellen oder der ist so, wie er ist und der ist auch okay dann immer? Ähm, also der ist schon, der Standard war schon ganz gut, aber tatsächlich habe ich auch da in der App noch die Möglichkeiten, irgendwie die Höhen und die Tiefen einzustellen oder die, die Lautstärke nachzujustieren. Also das äh, gibt sogar, geht sogar auch. Also geht bei jedem Programm. Und ähm, nutzt du das eigentlich relativ oft nochmal nachzujustieren oder... Bist du eigentlich, wenn kommst du von Hörgeräte, Akustiker und alles äh, passt? Nee. <lacht> also tatsächlich, ähm, ich, ich fummel da schon ganz gerne rum. Ähm, ich meine, jetzt nicht, nicht in jeder Minute, aber tatsächlich für so. Situation, wo ich oft bin, da kann ich sogar meine Einstellung speichern. Also zum Beispiel mhm. in meinem Lieblingspub kann ich die perfekten Einstellungen äh, machen und dann das als Programm speichern, und wenn ich das nächste Mal da bin, kann ich den wieder auswählen. Das gleiche habe ich zum Beispiel für ein paar von unseren Besprechungsräumen gemacht. Also bei manchen ist dann irgendwie so ein Sohn von der Klimaanlage im Hintergrund, was mich irgendwie nervt, und dann konnte ich das genau so rausfiltern und habe mir das dann dafür gespeichert. Und ähm, also die, ich glaube, ich nutze das schon ganz gut. Zumindest für Situationen, wo ich oft bin oder wo ich, wo ich länger bin und denke, okay, hm. wenn ich jetzt mal fünf Minuten rumbastel, ist es auch okay. Weil dann, wenn ich danach drei Stunden mit Freunden im Restaurant sitze, dann lohnt sich das halt auch. Ah ja, okay. okay. Und wie viele von diesen Presets hast du da eigentlich, die du selbst zusammen gebastelt hast? Äh, ich Nur mal so aus Im Moment habe ich ich drei oder vier. Okay. die ich so wirklich oft und für manchmal so für so äh, Einzel-, also Restaurants zum Beispiel, wo ich jetzt nicht so oft bin, dann stelle ich es halt einmal ein, aber speichere es dann nicht. Dann äh, äh, äh, habe ich es halt nicht als wiederverwendbares Programm, aber trotzdem für die Zeit, die ich da war, habe ich das genutzt, dass ich es einstellen konnte. Und was kannst du da einstellen? Ähm, da, also, ist das wie ein Equalance oder wie ist das? Ja, genau, so, so ähnlich sieht das also aus. Also zum einen kann man die Lautstärke für jedes Ohr einzeln einstellen oder auch zusammen. Dann hat man so ein ähm, Equalizer-ähnliches Ding, also das hat das nur Hoch-, Mittel-, Tiefen, also Aha. nicht so viele Kanäle. Obwohl die Hörgeräte selber halt mehr haben. Ähm, also ich glaube, mein Akustiker, der hat irgendwie 16 Regler oder so und ich habe nur hm. drei. <lacht> ähm, dann gibt es äh, extra einen Regler für ähm, Noise Cancelling. Und das andere habe ich vergessen. <lacht> also da waren so ein paar, also das sind halt, weiß ich nicht, insgesamt sechs, sieben Sachen, die man einstellen kann, ja. ja. Und da hast du, äh, willst du die so ausreichen oder kannst du dir vorstellen, dass das noch mehr für dich Sinn machen würden oder so? Also ich würde gerne definitiv mehr haben. Also ich habe auch in dem Vortrag äh, schon erzählt, ähm, dass ich mir mal die äh, Software besorgt habe, die so ein Akustiker hat und auch die, die Hardware. Also da habe ich dann wirklich alle Knöpfe bekommen und habe da auch mit allen rumgespielt. <lacht> und ähm, ich meine, ich verstehe, dass man das nicht so dem durchschnittlichen Benutzer antun möchte, aber ich finde schon, dass wenn man technisch versiert ist und ähm, sich da ein bisschen einliest und ein bisschen rumprobiert, dass man da schon äh, auch was Sinnvolles hinkriegt. Also da, okay. da habe ich tatsächlich, ähm, ja, also ich weiß nicht, für den Durchschnittsbenutzer wäre wahrscheinlich so ein Zwischending zwischen den Apps, die es jetzt gibt und der Akustiker-Software ganz gut. Aber ich fand das super, dass ich da alles einstellen konnte, wie ich wollte. Okay. Uh. Okay, okay, letzte Frage, ähm, wie, hast du zu dir, also wie stellst du dir das ideale Hearable, in dem Fall äh, Hörgerät, der Zukunft vor? Was soll das unbedingt haben? Äh, ja, natürlich Wireless. <lacht> also Bluetooth ist schon super. Okay. Ähm, ich, was ich noch schön fände, ähm, dass, dass es wasserdicht ist. Das ist tatsächlich so ein Ding, was mich manchmal nervt. Also nicht, dass ich so der sportliche Mensch bin, aber ich habe schon irgendwie so Team äh, Ausflüge abgesagt, weil meine Kollegen wollten Raften gehen und ich jetzt Angst hatte, dass meine Hörgeräte das nicht überleben. Ähm, dann hätte ich gern, dass es ähm, ja, also hatte ich mal so die Idee irgendwie, die sind zwar klein, aber sie sind nicht flach und wenn ich zum Beispiel eine Mütze anziehe, dann drückt das schon mal insbesondere wenn man dann noch eine Brille hat oder so ein Skihelm oder so. Also das fände ich auch cool, wenn, wenn die irgendwie flacher wären und vielleicht irgendwie so weicher aus Silikon oder so. Warum muss das eigentlich immer so ein hartschalen Ding sein? Äh, genau Natürlich will ich das mit allem verbinden können ähm, und ähm, ja und ich hätte natürlich gerne noch bessere Signalverarbeitung, noch besseres rausrechnen von Sachen dass ich halt äh, wirklich das Gefühl habe, dass ich nicht irgendwie benachteiligt bin gegenüber den Hörenden. Okay, und was soll das rausrechnen? Äh, ja, zum Beispiel Hintergrundgeräusche oder auch, ähm, weiß ich nicht, Kollegen, die ich nicht hören will. Okay. <lacht> oder vielleicht auch sowas wie, es gibt ja Leute, die haben irgendwie eine nervige Stimme. Also da können sie ja nichts für, aber <lacht> wenn man sich die sie schöner rechnen könnte, das wäre auch super. Mm -hmm. Okay. Okay, freie Klang- und Stimmgestaltung äh, für, für alle, vor allem die, die sowieso schon irgendwie äh, quasi ein sound Processing auf dem Ohren haben. Ja cool, sehr spannend, ähm, ja danke für die Zeit, ähm, wolltest du vielleicht noch was äh, dazu sagen oder irgendwie habe ich was vergessen, Das äh, Ich wollte noch eine Sache sagen, die ich an deinem Projekt total super finde, dass äh, das dass du halt im Kopf hattest, dass Hören halt weit mehr ist als nur so ein paar Regler. Also ich, ich, ich finde, es macht zwar irgendwie Sinn, die Hörkurve als Grundlage zu nehmen für so ein hörgeräte aber das Hören halt schon sehr subjektiv und auch sehr emotional ist und auch irgendwie sowas von der Tagesform zum Beispiel abhängig sein kann. Und ich finde, das ist so ein Aspekt, der oft, finde ich, so, wenn man mit so einem Akustiker redet, irgendwie nicht so viel vorkommt. Also, dass, mhm. dass das auch irgendwie ein bisschen mehr menschlichen Faktor hat, als, als so die Industrie uns äh, ja, wissen lassen möchte. Ah ja, Ja, äh, ja danke. Das sehe ich auch so. Das war auch eine meiner Motivationen. Ähm, ja, genau. Danke dir nochmal. Ähm, wir... Ja, und... Ach, jetzt habe ich den Faden verloren. Genau, wir kommen zum Ende und äh, ja, hoffen, es hat Spaß gemacht, auch beim Zuhören und ja, ich denke, es wird auch nochmal einen Podcast geben und wir sind in Kontakt und es wird noch mehr passieren. Okay, danke dir. Tschüss. Tschüss.